Atome her, ein Ausstieg fällt uns sichtlich schwer. Zu hell die Nacht, zu schnell, rapid, Autonomie zu teuer und solid. Ein Windrad braucht Schub, sich zu gelegt, gelegentlich wird's vom Wind gesehen. Verfolgt Energie, zu viel aufs Wasser, damit kiel Die Fusion der Kerne hätten wir gerne, blaue Dächer überall. Ziel, es liegt in weiter Ferne, Solaricher ohne Knall, Geschenke bekommen bis nicht, den Schalter finden ohne Lichtfeld schwer, ohne Ahnung, so ungefähr. Obwohl wir immer schneller reisen, verkümmern Muskeln wir gleichen Reisen, Gestalt erweckt Navigation, verschleiert unsere Menschnation. Natürlich ist Entwicklung fein, sollte nur im Einklang sein mit Natur und Humanität, sonst kommt sie für alle zu spät. Die Fusion der Kerne hätten wir gerne, blaue Dächer überall, doch das Ziel, das liegt in weiter Ferne, Solaricher ohne Knall, geschenkt bekommen wir es nicht, den Schalter finden ohne Licht Nur Ahnung. So und... Lasst uns bauen in Afrika, Solarfelder für fern und nah zu finden, dort viel Energie. Befreien muss mit Witwen's Lethargie. Fusion der Völker bringt uns nah ins Allen. Derselbe Gott aller Mann, nur ein Feuer für die Welt, das es alle zusammenhält. So Kerne, hätten wir gerne, blaue Dächer überall. Doch das Ziel, das liegt in weiter Ferne, solaricher ja ohne Knall. Geschenk bekommt es nicht, irgendwo auf dem Globus immer